Bin mir nicht sicher, ob es jetzt wirklich eine pädagogische Grundausbildung sein muss. Also ich glaube, dass man zuerst das einmal in seinem Fachbereich vielleicht einmal in die Vermittlung gehen könnte. Und da bieten ja große, oder größere, nicht große, aber größere Beratungsfirmen oder, oder Aus-, Erwachsenenbildungsfirmen ja sehr unterschiedliche Themen an. Also ich kenne jemanden, der hat gute guten Freund von mir als Techniker, ne? und der hat dann gearbeitet bei, bei einer Consultingfirma in, in Wien. Und der hat seine pädagogische Erwachsenenbildungsausbildung, Erwachsenenbildungsausbildung erst viel später gemacht. Und was man dann nachher schon braucht, ist glaube ich wirklich eine fundierte, methodische oder gruppendynamische oder, oder persönlichkeitsreflektierende Ausbildung. Das halte ich für essentiell. Also ich glaube, ohne Supervision oder Coaching kommt man da nicht aus, Das ist ja immer so eine Prozess der Selbstreflexion ist. Also wie, wie, wie denke ich, wie wirke ich, welche, welche Mindsets habe ich, ne? wie, wie, welche Überzeugungen, die, die vielleicht für Kunden fürchterlich sind. Ne? Also wenn ich so in Überzeugungen reingehe, da braucht es wirklich eine gute Selbstreflexion. Also es sind meistens Unternehmer, die für ihre Mitarbeiter Schulungen bei uns kaufen. Ich sage uns, weil hinter mir, neben mir das ist eine Firma, die wir sind und da gibt es natürlich auch einen Trainerpool mit anderen Trainern. Ich habe gestartet mit einer mit Niederlassung von einem Konzern, das waren so meine ersten Kunden und so ist es dann auch geblieben. Es sehr viele Niederlassungen von unterschiedlichen Konzernen, mit denen ich arbeite und die eben hauptsächlich im technischen Bereich sind, also die von planen was, produzieren was, servieren was. so dem Bereich und, und da ist die Aufgabenstellung sehr häufig so, Arbeiten an der eigenen Struktur, also wie, das wäre so Organisationsentwicklung, wie gestalten wir uns, wie organisieren wir uns, Aufbauorganisationen bis sind zu so Ablauforganisationen, wie, wie setzen man das projektmäßig um dann, was braucht man dafür, was kostet, es, was sind für Risiken zu erwarten, ja. welche Chancen erwarten wir uns, das sind so diese, diese Themen, ja, die wir da betreiben. Dieses Vermitteln von den Dingen, auf die man draufgekommen ist, das finde ich sehr schön. Und wenn das dann auch auf Interesse jetzt auf Interesse stößt, ist natürlich noch schön. Also dass man Dinge dann anstößt, Themen aufmacht, die jetzt für die Teilnehmer ganz neu sind, also wirklich ganz neue Perspektiven. Also bei ihrer 500. Kommunikationsschulung, sehr viele haben ganz viele Kommunikationsschulungen gemacht natürlich, aber wenn man dann irgendwas findet, was für sie wirklich neu ist, und dann gibt es einen ganz so verwirrten Blick, und dann wird dann nachgefragt, und dann bleibt es, und das diskutieren sie in Pausen weiter. Also, das ist für mich sowieso insgesamt wahrscheinlich das Schönste.